So werden die Setzlinge vereinzelt, ne? hingucken? Ja. Ab ja. und das kannst <lacht> <Halo>. <lacht> ja, bengat, ja, ja die werden vereinzelt ne? Ja, Reis, ja. Die werden bang, jetzt, ne? Ja, Ja, ne? Hallo. talpa rei D ja, fahre Das ist mal. Ja, ja. Ob du das probieren willst, sagen die. Das ist denn Reis? Ja, Reis reinsetzen oder da im Schlamm stehen. Ja, da sag ich. Ja, so, auch schon zusammengebunden. wie die da. Und dann werden die dann vereinzelt in den größeren Feldern da mit vielen Schlamm. Da ist auch schon... Linien sind auch schon da gezogen, ja? Da merkt man damit das dann so gleichmäßig dann... mit gleichmäßigen Stand, Wie viel die dann einsetzen bei einem Ding? Den ganzen Busch oder nein? Ja, schon den ganzen hier, auf den ganzen Feld. Ne, ich meine, die tun die das jetzt... Sommerbinder jetzt, Ja. Und das zusammengebunden wird dann da eingesetzt. Ja. Oder nochmal ja. auseinander gemacht. Und dann okay. wieder er einzeln. Ja, so auf den größeren Feldern vereinzelt. Ja. Ja. Also da wird es jetzt zusammengebunden. Ja. Und dann, dann, dann wird er aufgebunden und dann, dann einzeln. Sauber, ne? Ja, so ein bisschen sauber braucht man ja, eigentlich ja. nicht. Es ja. Mhm. wird gleich reingesetzt. Ja. Heute noch? Nein. Kriegen die dafür Geld? Ja, sicher. Die werden dafür bezahlt. Ja. Mhm. Also es ist nicht denn der, der eigene Feld? Nein. Mhm. Da gibt es einen Boss das, dafür, also von dem Feld, der Besitzer, mhm. von dem großen Feld. Sie kriegen Geld vielleicht. Also die Kind Geld, ich schätze mal so um die 60.000 50.000 Rupias, ja ungefähr 3 Euro. Für einen Tag. Für den Tag, ja. Normalerweise arbeiten die nur bis also halbstag, bis zum 12 Uhr. Mhm, ne? mhm. Mhm. Haben wir was arbeiten? Die sind abends aufhöht. Was ist denn? Sie sind auch schon, da sind ja Linie auch durchgezogen. Wo? Nee. Oh. Da sind Tomaten, ja. Das sind ja Tomaten da. So, gehen wir weiter. machen Pause. Vielleicht gibt es das Essen. Oh, di Ja, ist ja ja da ist ja ja Schön, schöne Landschaft. Mal Pause? Ja, machen wir Pause. Wir gehen dorthin. Da ist eine hüte da hinten. Da kommt das Essen. Hin. Ay, zuerst, zuerst, ich dir Wir machen Pause, Thomas, da gibt's Mittagessen da mitten in der Reichswälder. Pass auf, nicht aufs Feld runterfahren. Ja, das nein. ist... Schön, ja? Wahnsinn. haben Foto. Picknick also, Grünen. Ja. <lacht> Das ist gut. Ja, da gibt es Essen für uns alle. <lacht> Sehr schön. Super Mitten in der Reisfelder. Das ist die Mama, ne, von drüber. Ja, also der, der Koch, die Köchin. Die also mit dem Roller natürlich. Ach, das war der Roller davon. Ja. Ja. Ah. <lacht> okay. Wahnsinn. Ayo, okay, kalau gitu kita samakan sama-sama Wow, uh, das ya... ...kutus uh, esen tipis ya, yeah. was tipis ya yeah. End yeah. is more yeah, than Ya, das is was tipis von Lombok ya Und jetzt? Ya, gugual Ada. fish Hühnchen, äh, Sate Spiesen, ja. da gibt es auch Crackers, ja, ja. Ja. das ist alles typisch, ja. und da gibt noch Kokosnuss ja. gut. dabei. Ja. Das sind bestimmt Eier. Nein, das ist Reis. Ah, Reis. Gut. Ja. Machen wir gut. Okay. Dann, guten Appetit. Ja.